Wie kann man im Excel den Mittelwert, den Median und den Modus einer Verteilung berechnen? Am einfachsten funktioniert das, indem man sich die Zelle auswählt, in die man den Mittelwert reingeschrieben haben wollte, schreibt ist gleich, um also zu sagen, dass jetzt eine Formel kommt, und dann kann man hier aus diesem Dropdown-Menü das auswählen, was einen interessiert. In diesem Fall wollen wir ja den Mittelwert haben. Und dann kann ich hier in Klammern angeben, für welchen Bereich dieser Mittelwert berechnet werden soll. Entweder kann ich das hier selber eintippen oder ich kann einfach diesen Bereich hier markieren, dann wird es automatisch hier reingeschrieben von B2 bis B11. So, mit Enter abschließen und dann wird hier der Mittelwert berechnet, in diesem Fall 1,696. Genauso funktioniert es auch beim Median. Ich schreibe hier rein ist gleich Median und auch da kann ich dann wieder den Bereich markieren, um den es geht, von B2 bis B11. Das Ganze mit Enter abschließen und dann wird hier der Median von 1,675 berechnet. Und beim Modus funktioniert es genauso, ist gleich Modus, da werden mir zwei verschiedene angeboten. Ich nehme den einfachen Modus, weil ich hier den häufigsten Wert dieser Verteilung angezeigt haben möchte. Klicke darauf und wähle auch hier wieder diesen Bereich aus von B2 bis B11, bestätige das Ganze mit Enter. Und dann wird mir hier direkt der Modus reingeschrieben, also der Wert, der in der Verteilung hier am häufigsten vorkommt, in dem Fall hier 1,65. Soweit zur Berechnung von Mittelwert, Median und Modus in Excel.